Nun zu dem Thema, das jeden von uns täglich beschäftigt, zur Maske. Die gibt es ja Gott sei Dank oder leider in unterschiedlicher Ausformung. Und wir wollen uns anschauen, macht das überhaupt irgendeinen Sinn? Und nachdem ich ja kein Mediziner bin und mich auf Sachverständigen und entsprechende Leute, die vorgebildet sind, verlassen muss, ähm, tue ich das jetzt an dieser Stelle und möchte Ihnen Frau Professor Dr. Ines Kapstein zitieren die in einer Zeitschrift, die da heißt Krankenhaushygiene up to date, eine sehr, interessante Zusammenfassung, eine sehr interessante Zusammenfassung zum Thema Masken geschrieben hat. Ja, starten wir mal rein, es ist wirklich sehr erhellend. Weder vom RKI oder von der WHO noch von der ECDC oder CDC, das sind alles Gesundheitsbehörden, entweder in den USA oder in Europa, wurden wissenschaftliche Daten für eine positive Wirkung von Masken in der Öffentlichkeit also im Sinne einer reduzierten Ausbreitungsgeschwindigkeit von Covid-19 in der Bevölkerung, vorgelegt. Warum? Weil es solche Daten schlicht und ergreifend nicht gibt. Man trägt etwas, das eigentlich nur auf Hinweise, Empfehlungen, Überlegungen beruht, allerdings ohne eine hinreichende, plausible, tragfähige Grundlage zu haben. Das zieht sich leider Gottes ganz generell durch diese Pandemie und wie eben der Gesetzgeber und der Verordnungsgeber damit umgeht. In einer einzigen Studie über Risikofaktoren für SARS in Peking aus dem Jahr 2004 war es tatsächlich so, dass es in dieser Studie um das Tragen von Masken in der Öffentlichkeit, aber zum Schutz der Träger, also sprich zum Eigenschutz und nicht zum Fremdschutz gegangen ist. Schauen wir uns die Grenzwerte beim Arbeitnehmerschutz an. Arbeitnehmerschutzgesetze gelten nur für Arbeitnehmer, aber halt leider nicht für den Rest der Bevölkerung. Man kann aber anhand dessen natürlich Rückschlüsse ziehen. Wenn man am Vormittag in einer Spengerei arbeitet und dort äh, weiß ich nicht, Autos lackiert oder ähnliches, dann darf man auch nur eine bestimmte Zeit die Maske tragen und muss dazwischen Pause machen. Und wenn das in diesem Bereich gilt, warum soll es dann plötzlich am Nachmittag keine Gültigkeit mehr haben? Eine kürzlich durchgeführte systematische Überprüfung von 39 Studien mit insgesamt fast 34.000 Teilnehmern fand keinen Unterschied zwischen FFP2-Filtermasken im Vergleich zu chirurgischen oder im Vergleich zum Nichttragen einer Maske. Und damit sind wir schon beim Thema. Wir kommen nämlich zum nächsten Punkt. Was bringt eigentlich diese FFP2-Maske? Hat die einen besonderen Mehrwert oder Nutzen? Die Europäische Gesundheitsbehörde hat gesagt am 4. Februar 2021 der erwartete Mehrwert der universellen Verwendung von FFP2-Atemschutzmasken in der Gemeinschaft ist sehr gering. Gut, könnte man sagen, Einzelmeinung, die in Brüssel wissen es nicht genau, alles denkbar. Der Schweizer Bundesamt für Gesundheit hat seine durchaus berechtigten Bedenken. Die sagen folgendes, wir empfehlen momentan für den privaten Gebrauch keine Atemschutzmasken, wie beispielsweise FFP2-Masken. Atemschutzmasken wurden zum Schutz von Feinstaub bei bestimmten Arbeiten entwickelt und sind beispielsweise für Pflegekräfte nur bei bestimmten, besonders riskanten Eingriffen empfohlen. Bei Atemschutzmasken wie FFP2-Masken ist die Zuverlässigkeit schwer zu gewährleisten. Ist doch recht eindeutig. Na gut, also wir haben durchaus zwei Einschätzungen von Gesundheitsbehörden, die ansonsten ordentlich und sauber arbeiten und die schießen wir in Österreich schlicht und ergreifend in den Wind. Warum? Ich weiß es nicht. Das interessiert mich persönlich auch nicht. Faktum ist, es gibt keine Evidenz und keine Angemessenheit, Verhältnismäßigkeitsprüfung, denen die FFP2-Masken in der derzeitigen Form überhaupt noch standhalten. Sprechen wir über das Gefährdungspotenzial dieser FFP2-Maskenpflicht und der Maske an sich. Hierzu gibt es eine neue Metastudie zu Masken, die heißt Gesichtsmasken in der Covid-19-Ära eine Gesundheitshypothese. Diese toxischen Bestandteile werden immer wieder in den Körper zurückgeatmet und verursachen dadurch auch eine Selbst Selbstkontamination. Das was man abatmet, ist an sich weg. Wenn man es wieder einatmet, ist klarerweise, führt das dann klarerweise zu einer erhöhten Konzentration von Bakterien, Viren etc. Und das führt eben auch zu einer Freisetzung von toxischen Partikeln aus den Materialien der Maske. Also je wärmer es darunter wird, desto eher kann es eine Partikelfreisetzung geben. Psychologisch gesehen hat das Ganze auf jeden Fall auch Auswirkungen, und zwar ziemlich viele und negative. Die grundlegende Verbindung von Mensch zu Mensch durch den Gesichtsausdruck wird beeinträchtigt. Also wenn Sie jetzt insbesondere mit Kindern sprechen, die können ihre Gesten, ihr Verhalten nicht mehr richtig einschätzen. Die brauchen die volle Mimik, um sie quasi zu verstehen. Ähnlich ist es auch im Erwachsenenbereich. Man, man weiß jetzt nicht mehr, ob derjenige lacht oder ernst ist. Die Einschätzung des normalen Verhaltens wird massiv erschwert. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Der chronische Stress zusammen mit Sauerstoffmangel und CO2-Überschuss bringt den Körper aus dem Gleichgewicht und kann Kopfschmerzen, Müdigkeit, Magenprobleme, Muskelverspannungen, Stimmungsstörungen, Schlaflosigkeit und beschleunigte Alterung verursachen. Dieser Zustand unterdrückt das Immunsystem, um den Körper vor Viren und Bakterien zu schützen, verringert die geistige Funktion. Fördert die Entwicklung und Verschlimmerung der wichtigsten Gesundheitsprobleme einschließlich Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs, Alzheimer-Krankheiten. Steigende Angst- und Depressionszustände, verursacht soziale Isolation und Einsamkeit und erhöht das Risiko für vorzeitige Sterblichkeit. Was muss man noch alles dazu sagen? Es ist ja außer Frage, dass die Behörde das, was ich Ihnen gerade gesagt habe, auch kennen muss und wissen muss, so kompliziert kann das ja wohl nicht sein. Man kann also feststellen, die vorhandenen wissenschaftlichen Beweise stellen die Sicherheit und die Wirksamkeit des Tragens von Gesichtsmasken als präventive Maßnahme vollkommen in Frage. Die Daten legen nahe, dass sowohl medizinische als auch nicht-medizinische Gesichtsmasken unwirksam sind. Bis kommende Woche. Anfang 2020 wusste niemand, was auf uns zukommt.